Ja, hallo ihr Lieben. Ich erkläre ganz kurz in weniger als einer Minute, warum du heute Abend vielleicht beim äh, Blickwinkel-Kunde-Club-Abend dabei sein solltest um 19 Uhr. Ja, Blickwinkel-Kunde, was ist das überhaupt? Das ist mein Podcast, den kennst du vielleicht äh, über 100 Folgen. Der beschäftigt sich äh, mit der Verbesserung der Zusammenarbeit der Mitarbeiter und den Kundenbeziehungen, also um die sozusagen profitabel zu machen. Und äh, deswegen habe ich den Blickwinkel-Kunde ins Leben gerufen, äh, den Blickwinkel-Kunde-Club, das ist nämlich genau der Ort, wo sich die Leute, die sich für diese Themen interessieren, versammeln können. Und einmal im Monat gibt es den Clubabend. Das ist nämlich genau der, der heute Abend um 19 Uhr stattfindet. Äh, melde dich einfach im Blickwinkel Kunde Club an unter www.blickwinkel-kunde.de und äh, dann hast du da die Zugangsdaten, kannst dich heute Abend um 19 Uhr einloggen. Und äh, warum du dabei sein solltest, das erzähle ich nicht dir, sondern im Zweifelsfall der Nils Danke und der äh, Thorsten Wille. Und zwar in 3, 2, ja, drei Gründe, warum ich den Blickwinkel-Kunde-Club-Abend absolut empfehlen kann. Also erstens die äh, Qualität der Beiträge. Ja, hängt natürlich auch mit der Qualität der Menschen zusammen, die dort teilnehmen. Zweitens äh, die Themenauswahl. Wir haben im Business natürlich vergleichbare Themen. Macht aber total Sinn, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und drittens der Spirit. Also ähm, man kann helfen und äh, es wird einem auch geholfen. Und äh, ja, deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach am äh, Blickwinkel-Kunde-Club-Abend teilzunehmen. Hallo, ich bin Nils Danke, ich bin Head of SEO bei der Content Marketing Agentur Saxido in Berlin. Ähm, Oliver Ratajak hatte mich neulich eingeladen zu dem Clubabend vom Blickwinkel Kunde und ähm, ich bin da ehrlich gesagt so rangegangen, so nach dem Motto, naja, kann man sich ja mal anschauen, aber ob das überhaupt was bringt, mal sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war super überrascht, wie klasse das Ganze gewesen ist. Es war ein hervorragender Austausch. Man hat ganz andere Perspektiven und Blickwinkel bekommen. Und das ist im Prinzip auch das, worum es ja am Ende geht. Dass wir im Prinzip auf den Kunden uns fokussieren und das, was dort tatsächlich wichtig ist. Deswegen meine Empfehlung, seid dabei und holt euch diese Möglichkeit im Prinzip ab, bei diesem Clubabend dabei zu sein.